Hallo, Sie wollen wissen, warum ich Geberit AquaClean benutze? Das hat bei mir alles so angefangen. Das war bei Freunden. Als ich zum ersten Mal auf deren WC saß, da sah ich neben mir so ein kleines Gerät liegen. Eine Fernbedienung? Für den Whirlpool oder die Beleuchtung, dachte ich. Aber das Föhnsymbol, das ist eins von diesen WCs mit automatischer po -Reinigung. Da war ich ehrlich gesagt ein wenig verunsichert, was, wenn das Wasser vorbeispritzt und ich mit nassem Rücken da rauskomme? Das wäre ja ein bisschen peinlich. Aber gut, meine Neugierde siegte und ich war auf alles gefasst und drückte auf den Startknopf. Wow, das fühlt sich gut an. Dieser Wasserstrahl, ganz weich und warm. Nach ein paar Sekunden stoppte die Dusche und ich wollte schon zum Papier greifen. Da berührt mich doch ganz sanft ein Lufthauch. Der föhnt ja. Extrem komfortabel sind eben auch die zusätzlichen Funktionen, die Lady-Dusche zum Beispiel. Die würde ich nicht mehr hergeben. Endlich eine hundertprozentig natürliche Intimhygiene. Dass wir Frauen da gehobene Ansprüche haben, das muss ich ja eigentlich nicht erwähnen, aber auf Geberit Aquaclean kann ich mich eben absolut verlassen. Damals nach meinem ersten Besuch, da war ich echt beeindruckt, wie einfach und angenehm das Ganze ist und wie sauber sich das anfühlt. Mit der Bedienung habe ich mich gleich angefreundet. Und die Toilette passt gut in mein Bad. Mein Mann war zuerst vom schlichten und ergonomischen Design sehr beeindruckt. Doch inzwischen ist für ihn die Reinigung mit Wasser das absolut Wichtigste. Erkunden Sie das Geberit Aquaclean 8000 Plus in aller Ruhe. Ich bin mir sicher, Sie werden noch weitere Qualitäten entdecken, die für Sie ganz persönlich wichtig sind. Hat mich gefreut. Wasser ist das natürlichste und erfrischendste Mittel überhaupt. Das macht sich Geberit AquaClean zunutze. Sobald Sie bereit sind, drücken Sie den Knopf für die Dusche. Wie warm, wie intensiv und wo genau der Wasserstrahl sein soll, regulieren Sie individuell. Die Dusche stoppt nach 20 Sekunden, außer Sie drücken vorher Stopp. Lassen Sie sich vom Warmluftfön trocknen. Er stoppt, sobald Sie aufstehen. Die Duschdüse wird automatisch vor und nach jedem Duschvorgang mit Frischwasser gespült. Die integrierte Geruchsabsaugung lässt unangenehmen Düften keine Chance. Das Duschprogramm startet per Knopfdruck und nur wenn jemand auf dem WC sitzt. Es kann also nichts passieren. Alle gibarit AquaClean Modelle arbeiten mit Absenkautomatik, das heißt spezielle Dämpfer federn WC-Brille und Deckel geräuschlos ab. Musik